Manche Männer haben einfach das Papa-Gen. Florian Silbereisen gehört definitiv dazu. Jeder spürt, er liebt Kinder. Jetzt zeigte sich der Showmaster mit dem niedlichen Miguel, um den er sich rührend wie ein Vater kümmert. Wann wird Florian Silbereisen Vater? Kinder finde ich wunderbar. Ich habe vier Geschwister. Das ist schon eine Aufgabe, so viele Kinder großzuziehen. Und das haben meine Eltern wirklich toll gemeistert. Erzählte Florian Silbereisen einmal im Interview mit »Das neue Blatt«. Er verbringt gern Zeit mit seinen vielen Nichten und Neffen. Seit Jahren lebt er die Onkelrolle mit seinem ganzen Herzen. Inzwischen ist der Sänger und Moderator in einem Alter, in dem er auch selbst Vater sein könnte. Das ist auch ein großer Wunsch des Zuschauerlieblings. Wie er der Zeitschrift verriet. »Ich möchte Nachwuchs. Aber ich weiß noch nicht, wie viel. Wenn Gott will.« dann kommt irgendwann ein Baby. Um Vater zu werden, fehlt Florian Silbereisen aktuell leider noch die richtige Frau an seiner Seite. Auch wenn dem Schlagerstar immer wieder Affären mit seiner Kollegin Beatrice Egli angedichtet werden, ist er nach wie vor Single. Florian Silbereisen beweist Vaterqualitäten. In der Spieleshow »Klein gegen Groß« traf Florian Silbereisen im November auf Miguel aus dem Schwarzwald. Der Zwölfjährige ist dem 39-jährigen Silbereisen charakterlich wahnsinnig ähnlich. Er liebt den Schlager. Seit er vier Jahre alt war, singt wahnsinnig gern und lebt für die Bühne. Florian ist mein großes Vorbild. Er kann einfach alles. Schwärmt der Junge. Worte, die den Stab berühren. Ganz überraschend schwelgt Florian Silbereisen im Kinderglück. Und freut sich, dass er Migos Lieblingsmoderator ist dass die beiden sich bestens verstehen. Sieht man in der TV-Show auch, als sie gegeneinander antreten. Es geht darum, Schlager anhand von drei Wörtern zu erraten. Wieder macht der Knirps Florian mächtig stolz. Denn Miguel kennt sich sogar besser aus als er selbst. Besonders schön. Zusammen mit dem Kind singt er den Megahit, ein Stern, an. Die Momente mit Miguel scheinen dem Showmaster gut zu tun. Denn er möchte ihn auch in Zukunft wiedersehen. Und gab ihm sogar die Chance, in seiner eigenen Samstagabendsendung aufzutreten, was für eine Geste. Toll, dass sich der Entertainer auf solchen talentierten Gesangsnachwuchs freuen kann, den er so väterlich fördert und unterstützt. Und wer weiß, vielleicht wird Florian Silbereisen ja auch eines Tages Vater.